Ja, heute haben wir am Vormittag haben wir schon den 1km Divisioning gehabt und jetzt äh, am Nachmittag haben wir die Finale der 5 Kilometer in klassischem Stil, den wir jetzt gehabt haben und jetzt äh, in einer halben Stunde ungefähr haben wir das Freistilrennen der 5km. Es ist eigentlich ein Schnee, der, der ja äh, vor allem der Kunstschnee, der eben im Herbst gemacht worden ist. Und im Laufe des Winters, wir haben ja einen sehr kalten Winter gehabt, im Jänner haben wir optimal Schnee erzeugen können. Und in dieser Zeit äh, ist auch der Schnee aufgetragen worden. Mit Naturschnee hat man heute den Tag nicht überstanden. Wenn die drei, drei, drei Sturzarbeit bei dem weichen Eis nicht gewesen wären. Ne? Puh, na ja. Aber sonst war es hey! ganz gut. Hey! Ja. ja, der Schnee ist so weich und Kraft. Viel Kraft. Ich bin nass, meine Füße sind voll nass. Aber das Ziel habe ich erreicht. Ich habe zwei Minuten schneller gefahren als vorlauf. Ja, ich hoffe es. Medaillen, aber vielleicht nicht, ich weiß es noch nicht. Ja, ich war ungefähr 25-30 mal bis 30 Mal Langlauf mit dem Winter. Ich habe in mit Meter und beim Skimatathon 42 Kilometer. In 2,53 und beim Steidlerlauf klassisch. 30 Kilometer. Ja, ich wünsche aber, dass die nächste Olympiade früher ist. Weil es ist schon ziemlich spät. Und derzeit sitze ich normalerweise lieber schon im Tadel. Oder in die ich lauf schon, laufe. Trainiere für den Marathon.